Hallo! Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie in Moodle eine Aktivität vom Typ Aufgabe erstellen und nutzen können. Um eine Aufgabe zu erstellen, wechseln Sie im gewünschten Kurs in den Bearbeitungsmodus, indem Sie das Zahnrad in der rechten oberen Ecke auswählen und anschließend auf Bearbeiten einschalten klicken. Am Ende des gewünschten Themenblocks klicken Sie auf Material oder Aktivität anlegen. Es öffnet sich eine Übersicht mit allen verfügbaren Aktivitäten. Wählen Sie aus der Liste Aufgabe aus und bestätigen Sie durch Klick auf Hinzufügen. Tragen Sie zunächst einen Namen für Ihre Aufgabe ein. Optional können Sie auch eine kurze Beschreibung hinzufügen. Wenn Sie die Checkbox Beschreibung im Kurs zeigen auswählen, wird die Beschreibung auch in der Kursansicht sichtbar. Darunter können Sie Ihre Aufgabe mit einer zusätzlichen Datei versehen. Zum Beispiel einem PDF-Dokument oder einer Bilddatei. Im Falle einer Online-Klausur über die Aufgabenaktivität kann die zusätzliche Datei die Klausuraufgabe bzw. die Klausurvorlage beinhalten, welche sich die Studenten dann herunterladen können. Unter dem Reiter Verfügbarkeit können Sie Termine für Abgabebeginn und Fälligkeitsdatum festlegen und durch ein Häkchen in der Checkbox aktivieren. Auch nach Ende des Fälligkeitsdatums können noch Abgaben eingereicht werden. Allerdings werden diese als verspätet markiert. Durch Aktivieren der Funktion Letzte Abgabemöglichkeit können Sie eine Frist festlegen, bis wann die Upload-Funktion zur Verfügung steht. Im Reiter Abgabetypen legen Sie fest, ob die Abgabe mittels Online-Text fällt und bzw. oder mittels Dateiabgabe erfolgen soll. Sie können weiterhin eine Wortbegrenzung für das Online-Textfeld oder eine maximale Anzahl hochladbarer Dateien angeben. Für die Dateiabgabe können Sie außerdem noch festlegen, ob es eine maximale Dateigröße geben soll und welche Dateiformate akzeptiert werden. In unserem Fall fordern wir eine Dateiabgabe im PDF-Format. Unter dem Reiter Feedbacktypen können Sie festlegen, in welchem Format Sie den Studenten Rückmeldung für Ihre Einreichungen geben wollen. Sie können dabei auch mehrere Typen festlegen. Feedback als Kommentar ermöglicht eine Rückmeldung mittels Textfeld. Aktivieren Sie die Einstellung Anmerkungen im PDF, können Sie im Browser Korrekturen und Kommentare im eingereichten Dokument des Studierenden setzen. Mit Feedback-Dateien können Sie Ihr Feedback zur Aufgabenlösung als Datei bereitstellen. Offline-Bewertungstabelle ermöglicht es, dass Sie offline eine Bewertungstabelle ausfüllen können. Falls Sie keine der Optionen auswählen, können Sie nur die Abgaben einsehen, jedoch kein direktes Feedback über die Moodle-Aktivität geben. Unter Abgabeeinstellungen legen Sie fest, ob die Abgabe separat bestätigt werden muss, ob eine Eigenständigkeitserklärung nötig ist und ob abgegebene Lösungen von den Teilnehmern nach Abgabe noch bearbeitet werden können. Wenn Sie die Teilnehmer und Gruppen eingeteilt haben, können Sie unter Einstellungen für Gruppeneinreichungen die Abgabe von Gruppenarbeiten aktivieren. In den Systemnachrichten legen Sie fest, ob Sie als bewertende Person über Abgaben informiert werden wollen und ob Teilnehmer bei erfolgter Bewertung eine Nachricht erhalten sollen. Im Reiter Bewertung können Sie entscheiden, welcher Bewertungstyp genutzt werden soll. In unserem Fall wählen wir den Bewertungstyp Punkte aus und geben eine Maximalpunktzahl von 10 Punkten an. Unter Bestehensgrenze können wir eine Punktzahl angeben, welche benötigt wird, um die Aktivität zu bestehen. Werden die Funktionen Anonyme Bewertung oder Bewerteridentität für Teilnehmer, Teilnehmerinnen verbergen ausgewählt, können Bewerter nicht den Namen des Teilnehmenden einsehen bzw. der Teilnehmer nicht den Namen seines Bewerters. Die Funktion Bewertungsworkflow können Sie verwenden, wenn Sie Bewertungen und Feedback für Teilnehmende verborgen halten wollen, bis Sie alle Abgaben bewertet haben. Erst wenn Sie dann die Bewertung freigeben, ist sie für die Teilnehmer einsehbar. Wenn Sie alle Einstellungen getätigt haben, klicken Sie auf Speichern und zum Kurs. Ihre Aufgabe wird nun im Kurs angezeigt und kann von den Teilnehmern bearbeitet werden. Wenn Sie nicht möchten, dass die Aufgabe für Teilnehmer schon einsehbar ist, klicken Sie bei der Aktivität auf Bearbeiten und anschließend auf Verbergen. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Abgaben von Teilnehmern einsehen und bewerten können. Wählen Sie dafür zunächst die Aufgabenaktivität in Ihrer Kursübersicht aus. Sie sehen zunächst den Bewertungsüberblick. Hier können Sie direkt sehen, wie viele Abgaben es gab, und wie viele Bewertungen noch ausstehen. In unserem Fall haben mehrere Teilnehmer eine Abgabe hochgeladen, welche nun bewertet werden müssen. Dafür klicken sie entweder auf Bewertung, um direkt die Abgaben zu bewerten, oder auf alle Abgaben anzeigen, um zu einer Übersicht über alle hochgeladenen Dateien zu gelangen. Sie gelangen zu einer Liste, in der die Teilnehmer mit Abgaben den Status der Bearbeitung der Aufgabe das Einreichungsdatum und die eingereichte Datei angezeigt werden. Über der Liste können Sie unter Bewertungsvorgang alle Abgaben herunterladen. Wenn Sie einzelne Teilnehmer aus der Liste markieren, können Sie für diese Teilnehmer die Abgabe sperren, freigeben oder eine Verlängerung ermöglichen, sowie deren Abgaben herunterladen. Unter dem Reiter Optionen können Sie die Einträge der Liste filtern, sodass beispielsweise nur Teilnehmer angezeigt werden, welche eine Abgabe eingereicht haben und die Bewertung noch aussteht. Wenn Sie auf den Button Bewertung klicken, können Sie die Abgabe anschließend bewerten. Mit dem Feedback-Typ Anmerkungen im PDF können Sie nun auf die Abgabe im Browser zugreifen und Markierungen und Kommentare hinzufügen. Für Markierungen stehen eine Reihe von Werkzeugen in der oberen Leiste zur Verfügung, beispielsweise ein Textmarker. Kommentare können Sie abgeben, indem Sie entweder in der rechten Spalte einen Kommentar hinzufügen oder auf diesen Button drücken und ein Kommentarfeld an einer bestimmten Stelle setzen. Sie müssen außerdem noch eine Bewertung in Form einer Punktzahl angeben. Diese tragen Sie in das dafür vorgesehene Feld auf der rechten Seite ein. Haben Sie den Typ Feedback-Datei in den Einstellungen ausgewählt, können Sie auf der rechten Seite zusätzlich eine Datei hochladen, welche der Teilnehmer dann einsehen kann. Sind Sie mit der Bewertung fertig, bestätigen Sie durch Klick auf Änderungen speichern oder Speichern und Nächste anzeigen, um direkt zur nächsten Abgabe zu wechseln. Haben Sie die Checkbox Teilnehmer und Teilnehmerinnen benachrichtigen ausgewählt, erhalten die Teilnehmer eine Nachricht, wenn sie die Bewertung gespeichert haben. Um zurück zur Übersicht zu gelangen, Klicken Sie oben links auf alle Abgaben anzeigen. Sie sind nun wieder in der Übersicht der bisher erfolgten Einreichungen und können sehen, wie die Bewertung übernommen wurde. Haben Sie nicht den Bewertungsworkflow ausgewählt, erhalten Teilnehmer immer eine Benachrichtigung, wenn Ihre Abgabe bewertet wurde.